Hilf mir, dir zu helfen, ja? Genau mit dir spreche ich. Ich möchte dir direkt helfen und ich möchte auch wissen, was dir gefällt, ich möchte dein Feedback bekommen und dir im Gegenzug auch ein bisschen mit deinem Deutsch helfen, ja? mit dir zusammen eine Strategie überlegen, wie du besser Deutsch lernen kannst und deswegen habe ich dieses Angebot, was nur für kurze Zeit verfügbar ist. Es ist vollkommen kostenlos, keine Erwartungen. Ja? Ähm, es wäre toll, wenn, äh <lacht> wenn ich dir auch einen Deal machen kann während unseres Gesprächs. Wenn nicht, dann ist auch okay. Ja? Und wenn du dieses Angebot nutzen möchtest, ja, wenn du mir auch helfen möchtest, dir zu helfen, denn ich möchte wirklich, dass du erfolgreich bist. Ja, wenn du das möchtest, dann besuche authenticgermanlearning.com/call und nutze die Möglichkeit, dort einen Termin mit mir zu buchen. Okay? Und ähm, ja, ich freue mich auf unser Gespräch und wenn du dieses Video schaust, ja, ein paar Leute haben natürlich schon die Möglichkeit genutzt, ja, aber wenn du dieses Video schaust, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du noch keinen Termin mit mir gebucht hast. Also, worauf wartest du? Worauf wartest du? Das ist jetzt eine sehr gute Möglichkeit für dich, Deutsch zu lernen und ich weiß, ich weiß, ich weiß, du bist schüchtern, ich weiß, du hast keine Zeit, ne? du kannst die Zeit ja direkt planen, ja? ich weiß, ähm, ja, du hast ganz viele andere ähm, Gründe, die du dir selbst nennst, ähm, wo du meinst, ach nein, ich, ich kann das nicht machen, ich traue mich nicht, ich bin zu schüchtern. Ne? Versuch mal all dies zu ignorieren und hilf mir! dir zu helfen. Ich freue mich auf dich! Bis dann! Tschüss!